Alter, noch ein Odd Currency. Ich habe gerade drei Odd Currencies in weiß ich was, fünf Minuten bekommen. Hallo und willkommen zu einer nächsten Folge äh, Titan MC Reborn. Mit GeoTrix. Hallo Hi Wir wollten heute mal unser Häuschen holen Dafür gibt es einen Befehl im Moment, weil halt äh, der Server noch ein bisschen buggy ist und so, kann man das nur mit einem Befehl Nicht so wie ihr es sonst kennt Ihr müsst eingeben Home, Get, Confirm und dann euren Ingame-Namen Dafür braucht ihr dann aber 100 Gems, wie ihr rechts sehen könnt Und Gems bekommt man durch, äh, äh, Durchs Farm einfach, ja Machst du es jetzt aufgucken? soll ich einfach gleich Home Get confirmed. Ja, angeblich soll es so gehen. Ich hab's gemacht. Ja, ich hab's auch gemacht. Wir sind auf irgendeinem Plot oder so. Jetzt bin ich auch hier. Bin ich bei dir zufällig hier? Das wäre ein nee. nice. Was sind Meist deine Cords? Du... Äh, meine Cords sind 270, 240, minus 240. Junge, du bist irgendwo bei mir. Ja, wo bist du denn? Äh, Und, du bist mal deine Codes. Wo nochmal 240? 240? Du bist hier! Neben mir irgendwo. Hier, hier, hier, hin! Hier! Hier! Junge. Hier. hier! Hier, hinter dir! Hier. Hinter dir, Junge, bist du blind? <lacht> hier, mein Haus ist hier hinten! Da, das hier! Wo bist du? Nein! Ja, genau neben dir hier! Ja doch, das ist mein Haus, ja! <lacht> das ist mein Haus! Wo ist deins? Hier! Ja, wir sind halt ein bisschen weiter weg, aber es geht, es, es geht, ne? Das hier oder noch eins weiter? Nee, nee, ich bin hier, das ist meins! Ach, ach, so, ach so, nur der Eingang ist hier hinten. Ja, ja! Ach, okay. Das geht doch, oder? Das haben wir zumindest unser eigenes Haus. Ja, und hier könnt ihr halt dann eure Sachen hier einfach lagern. Ohne sich irgendwie geklaut oder so. Also. Und unten kannst du auch abbauen. Also soll ich jetzt kurz zeigen, Kuben? Hier okay, unten kann man abbauen, okay. Also ich zeig dir, warte. Was kann, was kann man hier so machen? Komm mal zu dir kurz. Bist du? Hm? Bist du ja. da? Ähm, hier zum Beispiel, ja. Kannst du irgendwas abbauen? Ab hier kannst du abbauen. Ich kann nichts abbauen. Aber ab kann hier ich kannst jetzt du abbauen. Soll ich hier unten machen? Naja, du kannst zum Beispiel keine Ahnung. Hm eine Baseball bauen einfach so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe damit. Also ich weiß nur noch, dass du, ah genau, kannst da so eine, zum Beispiel eine. Ich habe früher eine Baumplantage da gemacht, um OP Äpfel und so zu fahren, weil du für PVP und so. Weil du kannst ja. Gold, Gold kannst du ja unendlich farmen, aber ja. eine äh, Apfelfarm. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp an euch schon. Das ist eigentlich wollte ich das keinem mal raten. Ich habe es früher, früher habe ich ja auch gespielt, aber mein Tipp ist, baut euch eine Apfelfarm. Und haut euch einfach so viele OP-Äpfel wie ihr wollt raus, weil kann man richtig gut verkaufen. Oh, wo muss man die jetzt reinmachen? Äh, hier. Hier ist diese Kiste. Okay. Ja genau. Okay. Und dann machst du einfach Rechtsklick. Okay. Boah, da kann man ich richtig viel. Hier... Gems ist das Beste, okay. was du rauskriegen kannst, glaube ich, weil Gems. Gems. Ja, Gems, ich hab Gems! Los. 250 Gems hab ich. Ich hab auch 250 Gems. Nice, komm nochmal. Okay, und jetzt den letzten. Ah, ich muss warten kurz. Ich ich muss kurz warten. warten. Ich muss immer noch warten. Hey, ich muss immer noch. Ich fact? muss. Hä? Ich muss hey. immer noch warten. Backt das? Ich glaube es backt. Warte, home. Home, home. Ja, geht gleich home home. Home home? Ja. Nice. <lacht> die zeigen mir so ein bisschen komisch an, aber naja. So, ich, ich habe äh, hab ein Mystery Book, äh, einen Rare Book und einen Epic Book. Äh, ich habe richtig viele. Okay, wollen wir die diese schlechten Bücher auch aufmachen? Nee, ne? Nee, ich habe die ganzen Kommen und weggeschmissen. Ich mach die kommen einfach in meine Chest. rein. Okay, ich mach mein... Oh, ich hab ein Schwert bekommen Was für eins? Ich habe ein Schwert bekommen mit Effizienz 5 Oh, ich habe Battle Boots Battle Boots Mit äh, Thorn 2 Ich habe einfach ein Schwert bekommen Mit Fortune, Effizienz und Unbreaking Nice <lacht> <lacht> Was? Nochmal, was hast du bekommen? Ich habe ein Schwert bekommen mit ähm, Fortune 50, Haze 2, Effizienz 5 und Unbreaking 80. <lacht> What the fuck? What, What the fuck? Okay, ja, dann öffne ich jetzt mal das äh, den, den, den, das Epic Book. Ich habe, glaube ich, richtig gute Schuhe bekommen. Oh, ich, ich, ich, ich habe eine Picke bekommen. Ach, oh, die ist sogar schlechter als meine. Richtig gute Schuhe. Wie viel ist die welt Man kann ja einfach Slash das AH geben, weil das gibt es ja auch, dann kannst du einfach nachgucken. 7,5 Millionen verkauft ihr ich verkaufe... Aha, warte mal. Mal mal, aha. Alter, hier, ist, hier hat einer 37 odd currencies, will der mich verarschen? Was? Lexi? ich brauche noch 120 Millionen. Und dann sind wir, sind einfach schon so weit. Wir sind dann... Wir, wir, wir, wir haben heute eigentlich schon den ganzen Tag gesucht, also die Aufnahme ist glaube ich, wie lange entfernt von der ersten? Ich weiß nicht. Wie lange? Drei Stunden vielleicht? Ja 4 Stunden Also wir suchten auf jeden Fall extrem <lacht> Ja, extrem, ja Kann man schon so sagen Das trifft es auf den Punkt Aber macht doch enorm Spaß, also ich würde mich echt wollen. Ich sag's nochmal, Mann, ich sag's jedes Mal Aber ich würds echt hey. feiern, wenn ihr den also. Scheiß-, oder Scheiß voll macht einfach mit. 600 Gems Boah, ey. Ich hab ein gesehen, nice Reward. Ihr könnt genau immer Reward eingeben und kriegt dann hier die äh, Belohnungen, die ihr so also, äh, durchs Abbauen bekommt. Also, wenn ihr die Blöcke abbaut, dann kriegt ihr dadurch manchmal Belohnungen. Steht dann noch dick auf eurem Bildschirm drauf. Hier zum Beispiel hier ist, äh, Sugarcane. <lacht> Muss man Minecraft neu starten? Egal. Alter, noch ein Ord Currency. Ich habe gerade drei Ord Currencies in, weiß ich was, fünf Minuten bekommen. Komm mal zum Spawn. Spawn? ich komme. So, das war's dann von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Wertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss.